Ja, das fasziniert mich total, muss ich sagen. Also man sieht, dass die Wolken nicht von unten angestrahlt werden. Ich habe mir jetzt mal eine andere Ecke gesucht. Hier haben wir also wieder die Kirche. Das ist schon der Hammer. Das ist also, das ist als wenn da... Man sieht die dunkle Wolke vor dem hellen Hintergrund. Und man sieht nicht, dass sie nicht von unten angestrahlt wird. Wobei vom Kunstpark Ost manchmal so, ein, äh, so eine Lichtsäule kommt, die haben da unten so, so einen Lichtwerfer stehen. Ich mache noch ein paar Fotos davon.